Hallo und herzlich willkommen bei Energiewirtschaft einfach, der Online-Akademie für die Energiebranche. Mein Name ist Carsten Eckert und heute geht es um die Marktkommunikationsänderungen zum 1. April 2023. Ach herrje, die Marco 2022 ist gerade erfolgreich umgesetzt, hoffentlich, und schon geht es wieder weiter. War ja auch klar, war abzusehen, wir hören natürlich nicht auf unsere Regeln für den Austausch zwischen Energieunternehmen, zu erweitern, zu erneuern, zu vervollständigen und das passiert jetzt natürlich auch weiterhin. Wir werden einerseits zum April 23 verschiedene Änderungen sehen, über die wir gleich sprechen können. Es wird auch zum Oktober 23 verschiedene Änderungen geben und dann auch zum April 24, die jetzt auch schon teilweise absehbar sind. Wir haben da teilweise auch technische Übertragungsänderungen durch die Einführung von AS4 als Übertragungsgrundlage ja, statt E-Mail mit äh, verschlüsselten edifact anhang wird es dann nachher einen Web-Service geben müssen und so weiter. Ne? Ähm, also neben diesen technischen Änderungen wird es zum April, zum Beispiel nächsten Jahres, auch wieder Formatanpassungen bei EDIFACT geben, ganz klar. Wir werden zwar bis auf weiteres keine ganz konkreten, großen Anpassungen an den Marktregeln selbst wie GPK und Co. sehen, aber die EDIFACTS werden natürlich immer angepasst. Jetzt muss man natürlich fairerweise auch sagen, die Marco 2022 hat gar nicht so viel verändert, muss man mal ganz offen sagen. Also im Vergleich zur Marco 2020 ist das ja noch übersichtlich gewesen. Aber wir haben ja viele, viele viele Automatisierungsansätze in der Netznutzungsabrechnung mit den Preisblättern, in der Kontaktdatenübertragung, mit der neuen Partin, mit... Ähm, äh, ähm, was, du noch? Was haben wir denn noch Schönes automatisiert? Den Sperrprozess haben wir zum Beispiel und den Endsperrprozess automatisiert mit einer Orders, mit der wir eine Sperrung beauftragen können, eines Zählpunktes und so weiter. Das sind alles Schritte gewesen, die bereits bestehende Prozesse im Großen und Ganzen stärker digitalisiert und automatisiert haben. Das war vor allem der Kern der zumindest GBKI-Änderungen an der Marco 2022 zum Oktober, der mittlerweile ja äh, vergangen ist, der 1. Oktober. Und dementsprechend geht es jetzt auch einfach mal weiter und bei den aktuellen Mitteilungen, der Beschlusskammer 6, die ist immer für Strom der entscheidende Bereich, haben wir hier Mitteilungen einerseits vom 30.09. Ja, Nummer 31 zu den Datenformaten, zur Abwicklung der Marktkommunikation. Das ist immer richtig gut. Wer das liest, der freut sich dann noch, weil es genau um das geht was wir hier gerade besprechen wollen. Und wir sehen hier am 4. Oktober außerdem die Veröffentlichung der Prozessbeschreibung Fahrplananmeldung in Deutschland zum Umsetzungstermin April 23. Das will ich einfach noch mit aufrufen, weil es zum selben Zeitpunkt in Kraft tritt. Allerdings, wenn wir über Fahrplananmeldung sprechen, ist ja auch klar, da geht es um Erzeugungsanlagen. Da natürlich sehr, sehr viele Energieunternehmen auch alle Tätigkeiten durchführen, also Versorgung, Netzbetrieb, Messstärmbetrieb und auch Kraftwerksbetrieb, ist das nicht völlig uninteressant für unsere Tätigkeiten hier auf dem Kanal. Ich würde auch jetzt einfach mal anfangen mit dem Thema Fahrplananmeldung. Auch da ist es also so, dass wir hier einen Umsetzungstermin 1. April 23 haben. Es wurde ganz kurzfristig mal öffentlich konsultiert, dass man diese Prozessbeschreibung auch gerne hier kommentieren durfte und eine Woche später gab es es eben auch mittlerweile die Veröffentlichung und ähm, diese Inhalte sind dann verbindlich ab dem April umzusetzen. Fahrpläne sind nun mal die ähm, Einsatzbeschreibungen von Kraftwerken, von Erzeugungsanlagen. Das haben wir teilweise natürlich auch im Kontext des Redispatches 2.0 schon auseinandergenommen. Und ähm, diese, diese Prozessbeschreibung hier, die vielleicht deswegen auch überhaupt gar nicht unbekannt ist, ähm, hat eben auch eine ganz interessante Aufmachung, nämlich zuerst einmal ein paar Rahmenbedingungen und Grundlagen. Und wer sich nämlich erstmals mit Fahrplänen, also den Einsatzplanungsmeldungen von Erzeugungsanlagen von Kraftwerken beschäftigen will, der liest sich jetzt einfach mal hier Seite 13, Rahmenbedingungen und Grundlagen, bis Seite 30 durch. Das geht. Das kann man einfach mal durchlesen und dann hat man ein Gefühl dafür, wie das funktioniert. Naja, und Was es da für Fristen gibt, wir sehen hier die Gate-Closure-Time und so weiter. Es gibt ganz viele konkrete Regeln, die hier zu beachten sind, auch dann sowas wie ein Confirmation Report, ein Anomaly Report, wo auch schon der Name eindeutig darauf hinweist. Das eine ist eine Bestätigung, das andere ist ein eine Fehler, ein Fehlerhinweis. Also hier gibt es auch ganz klar ähm, Meldungen, die wir aus unserer restlichen Marktkommunikation in etwa uns vorstellen können, weil sie natürlich einer ähnlichen Logik ähm, zugeordnet werden können. Und dann unter hier viertens kommt der eigentliche Datenaustauschprozess und ich will nur mal ganz beispielhaft hier in den Use Case Übermittlung so Fahrplan springen. Der Name sagt es schon aus. Hier will der Bilanzkreisverantwortliche, der der Vermarkter des Kraftwerks ist, dem Übertragungsnetzbetreiber den Einsatzfahrplan mitteilen. Er will ihm das Ganze auch erfolgreich mitteilen und das Sequenzdiagramm, was wir aus unseren anderen Regularien genauso dann auch kennen, ist sehr simpel. Fahrplandatei übermitteln und es gibt dann halt entweder ein Acknowledgement, eine Anomaly oder äh, die Confirmation, je nachdem, in welchem Prozessschritt wir dann gerade jeweils sind. Ne? Acknowledgement ist praktisch auch immer so etwas wie eine Eingangsbestätigung, die in beide Richtungen dann auch jeweils gehen kann und äh, dann eben praktisch das Nein oder das Ja mal ganz grob gesagt. Äh, auch hier kurze Beschreibung und dann auch hier, wie wir es teilweise an anderer Stelle kennen, ein Activity-Diagramm, was dann schon wieder ein bisschen offensichtlicher ist. Ne? Fahrplandatei mal erstellen, versenden, prüfen, eventuell mit Fehlern zurückschicken oder weiter durchgehen, Fehlerfall ne? zurück und Acknowledgement und klar, Prüfung nochmal neu. Oder wir gehen weiter, es ist alles bestanden, der Fahrplan, also die Einsatzplanung des Kraftwerks kommt hin, und wir erstellen einerseits die finale Acknowledgement-Datei und übernehmen die Daten in das eigene System, wenn wir der aufsichtshabende Übertragungsdienstbetreiber sind. Also relativ logische Bearbeitung äh, der Fahrpläne. Und hier geht es natürlich noch weiter mit den diversen anderen darauf aufbauenden Prozessschritten, also diverse Rückmeldungen ähm, und wie die jeweils durchzuführen sind, wird hier beschrieben. Wen das interessiert, soll sich einfach mal hier die Meldung vom 4. Oktober anschauen und diesen Fahrplanprozess genauer angucken. Ansonsten sind wir natürlich mit der Mitteilung Nummer 31, mit den überarbeiteten Nachrichtentyp-Versionen zum 1. April 2023 schon gut bedient, wo es wie immer darum geht, dass innerhalb des Augustes konsultiert wurde. Ich glaube, da haben wir auch drüber gesprochen. Und dann nach diversen Rückmeldungen hier also auch wieder eine ganze Menge Dokumente für den 1. April zur Verfügung gestellt worden sind. Allerdings muss man hier eben auch beachten, ah, hier steht schon was von Oktober. Ich glaube, wir haben an anderer Stelle auch darüber gesprochen, dass die UTLMDs, also die Dokumente rund um Startendatenprozesse und Lieferantenwechselprozesse und so weiter, aufgeteilt werden sollen in die beiden Sparten Strom und Gas, was natürlich den Hintergrund hat, dass wir über die letzten Jahre, eigentlich seit dem Smart Meter Rollout Beginn, uns sehr stark auf den Strombereich konzentriert haben, wenn es um Regulierung ging. Auch die Marco 2020 hat im Großen und Ganzen den Strombereich weiterentwickelt und ähm, auch die 22er hat das äh, noch stark fokussiert, während Gas im Großen und Ganzen, die Geli-Gas und so weiter, also ja, gefühlt auf dem Stand von vor fünf Jahren stehen geblieben ist. Das wird sich auch durchaus ändern, aber diese, diese Realität, dass wir eben heute die, diese beiden Sparten unterschiedlich behandeln, schlägt sich dann mal nieder in den konkreten Datenbeschreibungen, also in den Anwendungshandbüchern und in den Message Implementation Guides für die diversen Bereiche. Und das heißt dann eben, dass wir jetzt nicht zum April, aber zum Oktober nächsten Jahres ganz klar hier eine deutliche Änderung in den UTMDs sehen, weil wir sie jetzt grundsätzlich in die beiden Sporten Strom und Gas aufteilen. Ich würde das aber in einem separaten Video dann demnächst machen. Stattdessen finden wir hier ne, XML-Dokumente zum ersten Vierten. Das ist dann wieder der Redispatch-Bereich, wo wir also ähm, die auch wieder, ja, Einsatzplanungsdokumente könnte man sagen, ähnlich wie Fahrplandokumente ähm, hier äh, sehen können. Wir haben beispielsweise Plant Resource Schedule, also ja praktisch die Einsatzplanung. Ne, Schedule ist auch so Zeitplan ähm, von, von einsetzbaren Ressourcen, also von Anlagen, ähm, Stammdaten von Anlagen die Activation einer Anlage im Sinne des Redispatches und so weiter. Also hier gibt es auch wieder diverse kleinere Anpassungen. Wir werden den Redispatch-Teil separat mal behandeln. Wir haben natürlich eine neue Version der Entscheidungsbaumdiagramme und Codelisten, die 3-3er-Variante. Ich mache sie jetzt schon mal auf, weil sie sicherlich relativ groß sein wird. Das dauert dann bestimmt beim Laden ein kleines bisschen. Und dann... Natürlich zum ähm, April nicht die u md weil die ja im Oktober dann getrennt wird. Die wird also im April einmal ausgelassen. Aber mit den diversen Codelisten, obs Messprodukte und Artikelnummern für die Netznutzungsabrechnung, mit den prüf und den allgemeinen Festlegungen und dann natürlich auch nochmal allem rund um die Abrechnung, also Invoice, äh, die MS-Cons mit der Energiemengen, die Part-, Partner-Informations, Bestellungsprozesse, äh, der Price-Catalog. Also hier ist doch eine ganze Menge an Anpassungen zu sehen. Ähm, kleiner Tipp, wer sich das von allerersten Eindruck machen will, was wirklich neu, neu, neu ist, der guckt sich die Prüfis an, die Prüfidentifikatoren, weil das ja die Gesamtauflistung ist von allen möglichen Meldungen, die es gibt und dort können wir natürlich in der Änderungshistorie gut nachvollziehen, welche Meldungen gibt es nicht mehr, welche gibt es jetzt neu und das ist dann schon mal ein guter ähm, ja, Triggerpunkt, um zu sehen, ähm, ja, was ist denn jetzt hier die, die wirklich äh, sichtbare Anpassung, was ist hier das große Ganze, was geändert wird. Fangen wir auch mal direkt damit an. Die prüfi ist jetzt mittlerweile 173 Seiten lang. Wunderbar, das kann man doch mal ganz entspannt durchscrollen. Ja, nee, wir gehen mal direkt zur Tabelle 4, Änderungshistorie. Das ist jetzt hier im Inhaltsverzeichnis nicht verlinkt. Also ich muss mal scrollen, scrollen, scrollen, scrollen. Ja, langsam, irgendwie auf Seite 160 wird es dann losgehen. Das ist immer noch eine Tupel-Übersicht, erweiterte Zuordnungslogik. Hier, Änderungshistorie, Seite 161. Also wir haben 14 Seiten, 14 Tabellenseiten Änderungshistorie und ähm, da das ja dann hier immer darauf hinausläuft, ne, wir haben eine bisher Spalte und eine neue Spalte, würde ich jetzt einfach gucken, sehe ich hier auf Anhieb, dass Prüfis, also wirklich die Prüfis selbst, die Zahlen geändert worden sind oder die irgendwo stand nicht vorhanden und dann vorhanden, dann weiß ich, dass die hier direkt angefasst worden sind oder vielleicht auch neu sind oder auch abgeschafft worden sind. Und dann scrolle ich hier einfach mal relativ spontan durch. sich hier zwar ein nicht vorhanden, aber hier geht es nur um, nur um erweiterte Zuordnungslogik. Das kann man sich jetzt auch noch mal separat anschauen. Dann hier ja mehr die diversen Abhängigkeiten und äh, Tupelbeschreibungen. Hm, hm, hm, hm, hm. Kann man immer noch weiter scrollen. Zeilen nicht vorhanden weil hier ein Prüfi 3302 nicht mehr verwendet werden darf, sondern jetzt schon seit Oktober dieses Jahres nur noch die 3303 und 4. Da könnte man jetzt nachsuchen, was das genau ist. Aber auch hier vorne steht da nichts Genaueres. Ja gut, wer spontan weiß, dass die 3302 interessant ist, der weiß dann eben, dass die jetzt nicht mehr zu nutzen ist, sondern die 304er Ach nee, kommt das, das suchen wir mal. Also wenn ich jetzt sowas hier sehe und denke, ah ja, das könnte für mich ja interessant sein, dann suche ich jetzt hier mit der Suchfunktion 33002. Dann weiß ich hier, das war GDGas Zahlungsablehnung. Und dann jetzt eben die 3, was Netznutzungsabrechnungsantwort ist, Stromabweisung Kopf und Summe und 4 Stromabweisung Position, also Inhalt. Es geht also um die Netznutzungsabrechnung und hier vor allem um die... Antwort Und ich würde mal vermuten, dass die Abweisung allgemein, wie sie bisher genutzt wurde, in manchen Fällen jetzt einfach ergänzt ist durch die Abweisung mit Definition wir weisen wegen Kopfinhalten ab, also was im, der, der Briefkopf der Rechnung ist schon falsch. Oder wir weisen ab wegen des Inhalts, wegen der Position, also wegen der eigentlichen Rechnungsinhalte. Ne? So, dann gehe ich jetzt einfach mal weiter, dass ich wieder unten ankomme. Jetzt bin ich auch gesprungen. Moment, nochmal einen zurück. Hier waren wir, genau. Zeile nicht vorhanden. Naja, also so habe ich jetzt herausgefunden, hier geht es halt um Rechnungsablehnungen, wo es eine gewisse Änderung gibt. Und da könnte man es natürlich nochmal genauer schauen, ja in welchen Fällen kommen diese Änderungen genau zustande. Dann scrolle ich nochmal weiter. Und sehe dann irgendwann, puh, auch vielleicht auch noch mal was Konkretes. Hier, gab es ein Prüfi f der ist jetzt F226, weil hier, mh -mh. nicht bilanzierungsrelevante Änderungen, ich nur noch vom NB, ah ja, okay. Blindarbeit, das ist auch ein Thema, was zuletzt angefasst wurde. Vermutlich gab es hier noch einen Fehler oder wurde etwas übersehen. Genau, hier sehen wir auch hinten, ne, genehmigt Fehler. Da ist also schon mal im Mai aufgefallen, dass ähm, die Unterlagen nicht äh, ganz vollständig oder nicht voll, ganz korrekt waren. Und das ist jetzt hier eben angepasst worden ähm, im Bereich der ja, äh, vermutlich Stammdaten rund um die Blindarbeit. Die ja nun auch dezidiert abgerechnet werden kann und soll. Und hier auch weitere Standard Themen zum Thema Blindarbeit. Ja, das ist also auch ganz offensichtlich. Hier haben wir alte Prüfis, die jetzt neue Prüfis sind, weil hier vermutlich die Formate konkret auf das Thema Blindarbeit angepasst worden sind. Naja. Wer sich mit dem Thema Blindarbeit weiter beschäftigen will, kann dann also reinspringen in diese Prüfis, sich angucken, wo stehen die, kann dann die korrespondierenden ähm, Nachrichten aufrufen, das ist dann vermutlich, äh, sind das UTIL-MDs und dann kann man damit weiter arbeiten. Wenn dann so Beispiel steht, wie Zeile nicht vorhanden und dann Zeile vorhanden mit einem Prüf dann kann man sich vorstellen, dieser ist dann also neu. Und dann weiß ich hier, ne, da wurde mit einer Änderungs-ID mal entfernt äh, und das ist jetzt aber wieder zurückgenommen worden. Also die Entfernung war vermutlich falsch und jetzt haben wir sie einfach wieder reingeschrieben, weil wir diese Meldung doch noch gebrauchen können im Gasbereich. Auch hier, ja genau, das ist die gleiche, die 1306 ist wieder da, an mehreren Stellen, die 0.7 genauso. Und hier bei der 0.8 ist irgendwas im Detail geändert worden, im Prozessschritt, okay. Also hier gab es wohl diverse Fehler, Zeile vorhanden, nicht vorhanden. Die 33.03 ist jetzt nicht mehr zu verwenden, stattdessen die 33.02, ne, Storno-Rechnungsbereich, alles klar. Und so weiter. Also hier kann man dann relativ gut, finde ich, eigentlich durchgehen und sagen, alles klar, hier, hier gibt es was beim Thema Abrechnung. Wir hatten vorhin schon mal was zum Thema Abrechnung. Dann haben wir was zum Thema Blindarbeit gesehen. Also wer sich mit diesen Themen beschäftigt, weiß, hier gibt es auf jeden Fall was für mich. Und wer sich nicht mit diesen Themen beschäftigt, kann sich schon mal vorstellen, okay, wenn es keine neuen Prüfis gibt oder keine Prüfis abgeschafft worden sind in den Themen, mit denen ich mich vor allem beschäftige, dann wird es nicht allzu große Änderungen für mich im April geben. Das ist so eine erste kleine richtungsweisende Erkenntnis, die man hier direkt nach diesem einen Dokument haben kann. Dann wollte ich ja mal auch Spaß reingehen in die Entscheidungsbaumdiagramme-Datei, die doch jetzt tatsächlich in der Version 3.3 601 Seiten lang geworden ist. Das kann doch nicht deren Ernst sein, dass die jetzt ernsthaft 600 Seiten lang geworden ist. Oh mein Gott. Hier wird nochmal darauf hingewiesen, dass nur diese PDF auch das gültige Dokument ist und die Word-Datei nur ergänzend veröffentlicht wird. Und die Word-Datei eventuell in Zukunft kostenpflichtig veröffentlicht wird. Das ist auch mega witzig. Ähm, ganz davon abgesehen, dass vermutlich jeder mit Adobe-Software aus einer PDF dann immer noch eine Word machen könnte, aber das ist ein anderes Thema. Ähm, wenn man ja gut, wenn man jetzt mit diesen 600 Seiten arbeiten will, auch da kann ich nur empfehlen, man geht einmal wirklich ans Ende und dann hier die Änderungshistorie, aber da sieht man auch von Seite 569 an. Das sind also 62, 63 Seiten tabellarische Änderungen. Ähm, und wie viel habe ich jetzt gerade gesagt? 33? Ja genau, 33 Seiten sind es. Ähm, kann man machen. Auch da würde ich aber empfehlen, es gibt hier vorne die Spalte Ort. Ne? Deckblatt, gesamtes Dokument oder dann aha, ein konkreter Prozess, Netzenfungsabrechnung erneut, Netzenfungsabrechnung prüfen. Schaut danach und scrollt einfach hier durch, guckt, was da steht. Ne? Bestellung, oder Konzessionsabgabe und Abmeldung und Plan. Und wenn ich hier dann einen Prozess sehe, der mich interessiert, dann sage ich halt mal, was könnte mich denn mal interessieren? Ist hier, ja, genau, hier zum Beispiel ne? Unterbrechung der Anschlussnutzung, also Sperrung eines Zählers, Sperrauftrag prüfen. Wenn mich das interessiert, weil das meine Tätigkeit zum Beispiel ist oder ich viel damit zu tun habe, dann gucke ich mir eben an, ja, okay, was ist denn hier, ist geändert worden und warum ist das geändert worden? Ne? Grund der Anpassung. Und schon ähm, habe ich eine Idee davon, ob es hier für mich interessante Änderungen gibt. So kann ich eben auch mit diesen 600 Seiten arbeiten. Äh, muss halt nur einmal wirklich durch diese 33 Seiten durchscrollen. Naja, kann man, kann man machen. Also geht schon. Also äh, muss man halt in Zweifel tun. Und dann, ja, wenn ich halt regelmäßig jetzt mit Kommunikationsdaten zu tun habe, dann gucke ich mir halt auch an, was in der Partchen angepasst wurde. Ne? Das ist ja mit der Version 1.0b. Dann ist auch die, die erste operative Änderung, die 1.0, sollte ursprünglich zum April... 22 kommen, die 10a ist dann jetzt im Oktober in Kraft getreten und die 10b dann natürlich entsprechend ähm, jetzt zum April nächsten Jahres. Und da sieht man hier, okay, ja, ein bisschen was Kommunikationsdaten, also mehr so Querverweise, die jetzt verändert werden. Ähm, Kreditinstitute sind da wahrscheinlich die Struktur rund um die Angabe der Bankverbindung ein bisschen angepasst wurden Diverse Regelungen hier noch mal genauer äh, angepasst. Das sind immer diese Bedingungen in den Dateien. Ja gut, mehr ist es nicht. Dann muss ich halt auch wieder schauen: Okay, ups, warum ist das für mich interessant? Geht halt anscheinend sehr viel um Bankverbindungen, Umsatzsteuer und klar. Hier auch mal was mit technischer Ansprechpartner, Netzanschluss. Okay, interessiert mich das? Ja, dann gucke ich mir genauer an. Nein, dann eben nicht. Ähm, so würde ich immer damit arbeiten. Und dann ist es meistens auch so, dass zwischen der, dem AHB, dem Anwendungshandbuch, was diese tabellarische ähm, Darstellung von den Inhalten, was muss in einer bestimmten Nachricht stehen, darstellt. Der Unterschied hin zu diesem MIG, also Message Implementation Guide, Implementierungshandbuch, ist dann auch meistens nicht mehr so groß, weil hier auch nur die einzelnen Segmente erklärt werden. Das ist dann meistens also mehr oder weniger eins zu eins. sind das die gleichen Änderungen, die ich hier sehen kann. Ne? Auch hier Umsatzsteuer, Handsregisternummer, Bankverbindung, Adresse, Unternehmensinformationen, ja, viel mehr ist es dann eben nicht, dann weiß ich, alles klar, hier ist nicht so viel Krasses passiert. Das ist für die Programmierer natürlich trotzdem relevant, die müssen das in die Schnittstellen ihrer Systeme äh, entsprechend einbasteln, aber für mich als äh, Prozessverantwortlichen kann ich so ein bisschen Entwarnung geben, da ist jetzt nicht die Welt einmal neu erfunden worden. Und so kann man dann hier durchaus mitarbeiten. Ich würde jetzt sagen, wir machen das dann wirklich mal so, dass wir die ähm, UTMD-Änderungen zum Oktober und ähm, die Redispatch-Dateien nochmal genauer uns angucken auf dem YouTube-Kanal und ja vielleicht auch nochmal auf den aktuellen Stand der Entscheidungsbaumdiagramme eingehen. Ähm, da haben wir jetzt auch noch ein bisschen Zeit, bis das im April nächsten Jahres in Kraft tritt, beziehungsweise zum Oktober in Kraft tritt. Wer da konkrete Anforderungen hat oder Fragen hat, wir machen ja auch einmal im Monat so ein Kurzseminar zum Thema Marktkommunikation, auch da gerne einfach ähm, auf unserer Webseite, auf unserem Lernportal nf.de äh, ein Ticket einfach buchen für äh, knapp 100 Euro. Kann man sich dann dazu schalten über Teams oder danach die Aufzeichnung kaufen und kann dann äh, sich entsprechend das Video noch unendlich oft anschauen und auch den, den Foliensatz sich danach noch runterladen. Ähm, kann aber im Zweifel eben auch da mal eine Frage live stellen oder auch im Nachgang eine Frage im Forum stellen. Nein, könnte ich da im Zweifel auch nochmal drauf antworten. So ist es ja nicht. Okay, alles klar. Soweit dann erstmal zu den Marktkommunikationsänderungen zum April. Wir haben uns heute einerseits die Fahrplananmeldung angeschaut, wo es ja noch nur darum geht, hey, diesen Prozess, die Prozessbeschreibung wurde angepasst. Und zum April wird das in Kraft treten für alle Interessanten, die eigene Kraftwerke haben, also die, die auch vermarkten, deswegen BKV sind in diesem Kontext. Und ansonsten unsere typischen Edifact-Anpassungen, XML-Anpassungen, die wir äh, natürlich auch zum April 23 dann sehen werden. Da einfach hier reinschauen. Alles wie immer bei der Bundesnetzagentur unter Aktuelles, in diesem Fall der Beschluss zu sehen. Kann man draufklicken. Wir verlinken das natürlich auch unten in der Videobeschreibung. Schaut euch das gerne genauer an. Wenn ihr konkrete Fragen habt, gerne hier unten in die Kommentare schreiben oder eben wie gesagt ein Ticket kaufen für unsere Kurzseminare. Da geht es natürlich gerne auch noch viel, viel tiefer dann rein in die Materie. Alles klar. Dann wie immer gerne einen Daumen nach oben geben und äh, den Kanal abonnieren und auch die Glocke aktivieren, damit ihr die nächsten Videos genauso dann nicht verpasst. Und wie immer, bis zum nächsten Mal, hier bei der einfach, der Online-Akademie für die Energiebranche. Mein Name ist Carsten Eckert.